Und jetzt möchte ich auf die Entwicklung des Werfens zu sprechen kommen und das werde ich ein bisschen ausführlicher machen, weil man an der Entwicklung des Werfens ganz schön sehen kann, dass es da unterschiedliche Stadien gibt, die aber auch auf unterschiedliche Bewegungsteile, Teilbewegungen sich beziehen. Wenn man sich also erstmal das Werfen anguckt, ähm, dann gibt es da verschiedene Ausprägungsformen, ähm, die man durchaus unterschiedlichen Stadien der Entwicklung ähm, zuordnen kann. Ähm, also hier ist noch die am wenigsten entwickelte ähm, Wurfbewegung, wobei sie auch schon gar nicht so ganz schlecht ist, also immerhin ähm, ist hier die, ähm, das kontralaterale Fuß vorne ähm, beim Werfen, hier ist schon eine Ausholbewegung da und da ist sogar eine kleine Zielbewegung zu erkennen. Was sind die funktionalen Anforderungen an die Wurfbewegung? Also die Person beschleunigt ein Wurfobjekt und verleiht ihm eine Flugbahn, die entweder das Objekt möglichst weit oder möglichst genau auf ein Ziel führt, das heißt wir haben also Unterschiede zwischen Ziel und Weitwürfen. Und Beispiele für solche wurfartigen Bewegungen sind zum Beispiel der Schlagballwurf oder der Speerwurf, der Handball 7 Meter, der Basketballwurf, wobei der tatsächlich eigentlich ein Stoß ist, der Dartwurf, wobei auch der Dartwurf zumindest bei Könnern tendenziell eher ein Stoß ist. Ähm, Tennis-Vorhand ist auch sowas Wurfähnliches vielleicht und der Bullwurf oder der Abwurf im Fußball und wie immer gibt es da die Möglichkeit entweder genau oder ähm, hart oder weit zu werfen und das sind zwei gegensätzliche Anforderungen die ähm, im Englischen heißt das, nennt sich das Speed Accuracy Trade-off, das heißt es gibt so einen Trade-off. Trade-off ist so schwer zu übersetzen, ist ein cooles Wort, ähm, würde ich mich freuen, wenn wir es in der deutschen Sprache eine gute Entsprechung hätten, haben wir aber nicht, ist so ein, so ein wechselseitiges Verhältnis von gegenseitiger negativer Beeinflussung oder sowas in der Richtung, also je härter ich werfe, desto ungenauer wird es und je genauer ich werfen will, desto weniger hart kann ich werfen. Und das ist natürlich vor allem bei, ähm, so, ähm, beim Handball 7 Meter eine, eine Abwägung, die ich da treffen muss, weil ähm, präzise Würfe sind schwer zu halten und harte Würfe sind auch schwer zu halten. Aber reingehen muss er ja auf alle Fälle und da muss man dann eben so ein Optimum finden. Okay, aber das wusstet ihr auch schon alles vorher. Und hier steht es nochmal, Weitwurf und Wurfgenauigkeit. Und wir kommen jetzt zur qualitativen Entwicklung des Wurfes. Und da hat es zunächst einmal eine Konzeption gegeben, die... Die gesamte Wurf Wurfbewegung einer verschiedenen Entwicklungsphasen ähm, unterzogen hat, ähm, dass man gesagt hatte, der ist jetzt hier so Entwicklungsstufe 1, der 2, der 3 und es waren die Untersuchungen von Roberten und Halferson, die dazu geführt haben, dass man das so ein bisschen auseinandergenommen hat und sich einzelne Komponenten der Bewegung angeguckt hat und da verschiedene Stadien festgestellt hat und dann auch festgestellt hat, dass sich eben nicht immer alle ähm, Komponenten in, der gleichen, in dem gleichen Stadium befinden müssen. Wenn das jetzt ein bisschen zu kryptisch war, gleich kommt noch ein Beispiel. Also lese ich das hier nochmal vor. Das umfangreichste Komponentenmodell zur Entwicklung des Werfens basiert auf Arbeiten von Robertson und Halverson muss ich noch dazu fügen. Es geht nicht mehr von einer einheitlichen Wurfentwicklung aus, sondern betrachtet die Entwicklungsschritte bei der Arm, der Rumpfbewegung und der Schrittgestaltung. Okay, hier haben wir jetzt mal so eine Idealbewegung des Schlagwurfs, Vorbereitung, Ausführung und Folgephase. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann fragt ja, eure Leichtathletik-Dozentin ähm, mal genauer danach. Ähm, wenn wir uns jetzt die Entwicklung angucken, dann gibt es schon im Alter von sechs Monaten so, so eine Art Wegschleudern von Spielzeug, was so ein bisschen ja sowas ist wie eine wurfartige Bewegung, aber da gibt es weder ein Ausholen noch eine Rumpfbewegung ähm, und wie nun genau geworfen wird, ob von oben, von unten, einarmig, beidarmig, ähm, hängt halt viel von den Objekteigenschaften ab, aber auch eben von der Position, in dem die, dieses Objekt sich gerade befindet. Wenn wir uns dann aber ähm, die Wurfbewegung, die klassische Wurfbewegung über Kopfwurf mal angucken, dann kann man da verschiedene Beobachtungsschwerpunkte setzen und die Beobachtungsstufe 1 wäre die Schrittgestaltung und da unterteilen Robert und Halverson vier verschiedene Lernstufen und die Lernstufe 1 ist, es wird kein Schritt gemacht, sondern aus dem Stand einfach geworfen. Wenn das Kind aber eine Schrittgestaltung zeigt, dann sind das, ist, ist dann eben eine höhere Lernstufe und die Lernstufe 2 wäre ein ipsilateraler Schritt, das heißt der Schritt wird mit der, wenn ich jetzt vormache, seht ihr immer nur meinen Oberkörper, ähm, aber hier kann man es auch sehen, ähm, der Schritt wird mit der auf der gleichen Seite gemacht, auf der Wurfarmseite sozusagen nach vorne gemacht ähm, und das ist natürlich nicht ganz so ausgereift, wie wenn, ähm, wenn ich den kontralateralen Fuß nach vorne führe und bei der Lernstufe 3 fragt man sich dann, wird der letzte Schritt innerhalb der Hüftachse aufgesetzt und hat er eine Stemmwirkung und wenn er keine Stemmwirkung hat, wenn man sozusagen so darüber läuft, dann ist das die Lernstufe 3 und wenn er eine Stemmwirkung hat, dann ist das die voll ausgeprägte Lernstufe 4. Das heißt also, wenn ihr ähm, den euren Schülerinnen und Schülern das Werfen beibringen wollt, dann guckt ihr einfach mal, wie gestalten sie ihren Schritt und seht dann zu, dass sie von der einen Phase in die nächste kommen. Dabei glaube ich aber, kann man hier diese Lernstufe 2 durchaus überspringen. Das heißt, wenn man darauf achtet, dass sie ein Bein nach vorne nehmen, dann muss man nicht erst anfangen ähm, den y, das ypsilaterale Bein nach vorne zu nehmen, sondern kann gleich mit dem kontralateralen anfangen. Die Rumpfbewegung wäre dann ein weiterer Beobachtungsschwerpunkt ähm, und da wird man Beobacht, äh, den Rumpf von der Seite und von hinten beobachten und wenn also gar keine Bewegung des Rumpfs da ist, dann ist das in der Lernstufe 1, also so wie hier auch dargestellt und ähm, bei Lernstufe 2 oder 3 gibt es sowas wie eine Oberkörperverbringung und bei Lernstufe 2 eine Blockrotation des Oberkörpers. Muss ich jetzt doch mal hier gucken, ob ich das hier vormachen kann, Nee, so groß bin ich nicht. Also Blockrotation würde bedeuten, dass Hüfte und Schulter gleichzeitig mit nach vorne geben. Ähm, Lernstufe 3 betrachte den Rumpf von der Seite. Die Auflösung der Verwringung Hüfte, Arm, Schulter ähm, wäre eben bei 2 Blockrotation und Lernstufe 3 diese Verwringung und nachträgliche Auflösung. Gut, und auch die Ausholbewegung ist natürlich ähm, noch... Klar, dass die auch verschiedene Grade hat. Ähm, Lernstufe 1, gar keine Ausholbewegung. Ähm, und bei Lernstufe 2 wird der Arm nach schräg hinten zur oben zur Wurfarmschulter geführt. Und dann Lernstufen 2 oder 3 wird der Ball in einer kreisförmigen Bewegung nach hinten geführt. Ähm, und in einer Lernstufe 4 eine gerade Ausholbewegung nach schräg hinten und zwei und 3 kann man noch unterscheiden zwischen Flexion von Oberarm und Ellbogen und dann drei, so eine kreisförmige Armbewegung mit gestrecktem Arm, eine Art Schleudern. Und dann natürlich ähm, die Armbewegung selber nach vorne. Ähm, Lernstufe 1, kein rechter Winkel zwischen Oberarm und Rumpf. Lernstufe 2 oder 3 beginnt das Kind den Arm etwa auf Schulterhöhe zu strecken und bei zwei Ellbogen bleibt während der gesamten Stoßbewegung hinter der Hand und das ist dann quasi so eine Stoßbewegung, also die wird ja dadurch definiert, genau dass die Hand immer vor dem Ellbogen ist und dann hat man noch Lernstufe 3, der Ball rotiert seitwärts oder rückwärts, weil er irgendwie nicht zentral getroffen wird und Lernstufe 4, Finger geben am Ende der Bewegung Druck auf den Ball. Ja, Und das wären halt so vier Beobachtungsschwerpunkte, anhand der ihr beurteilen könnt, wie gut eure Kinder werfen können und was ihnen noch fehlt, um sehr gut werfen zu können. Und da kann es eben schon sein, dass die Schrittgestaltung schon bei Stufe 3 ist und die ähm, Armbewegung halt noch bei Stufe 2 und da muss man eben seine Tipps, die man da geben wird, daran anpassen. Noch ein heißes Thema, nämlich Geschlechtsunterschiede beim Werfen. Ähm, es gibt tatsächlich eigentlich keine Fertigkeit, bei der die Geschlechtsunterschiede so groß sind wie beim Werfen. Und diese Unterschiede zeigen sich bereits sehr früh in der Entwicklung und sie werden zunehmend stärker. Männliche und weibliche Experten zeigen auch Unterschiede, vor allem bei der Arm- und Rumpfbewegung. Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt nicht die Frauen gar nicht werfen können. Natürlich gibt es exzellente Handballerinnen und Speerwerferinnen, aber auch da gibt es eben doch erhebliche Unterschiede zwischen ähm, den Damen und den Herren. Und dann hat man mal so geguckt, ähm, woran es denn liegt, ob Mädchen gut oder schlecht werfen können ähm, und hat dann gefunden, ähm, dass die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten natürlich ähm, dazu dient, dass ähm, die Wurfbewegungen besser werden und witzigerweise ein älterer Bruder in der Familie. Da ist noch die Frage, ob das jetzt ursächlich ist oder ob das tatsächlich nur ein Zufall ist, aber ein älterer Bruder in der Familie, wenn man das beobachtet, dann können die Mädchen normalerweise besser werfen, als wenn sie keinen älteren Bruder haben. Für die Wurfentwicklung der Jungs ist es so, dass die Sportart des Vaters ein wichtiger Prädiktor ist, also wenn die was mit Werfen zu tun haben, dann das können die Jungs meist auch ganz gut werfen, sowie gemeinsame Aktivitäten von Vater und Sohn. Okay, das war die Entwicklung des Werfens und ich mache hier jetzt mal kurz Schluss und komme dann noch ganz kurz zur Entwicklung des Fangs.